Ja, Wir was... dort, ne? ja, ja, vor mir. Die Person. <lacht> die ist halt hardcore, die ist gerade mitten in der Geschichte. <lacht> oh Gott. Hast du was gegen starke Frauen da? Also du dich, willst dich bestimmt nicht auf YouTube bekannt werden. Ich hasse starke Frauen. Ich hasse Frauen. Eine Frau sollte erlaubt sein, ein Sandwich zu machen, wann immer sie will. Ich hasse alle, alle Menschen, nur die Frau. Ich hab's erwischt, ich kann meine Beine nicht spüren. Daniel, pass auf, der schießt! Boah, der Daniel, der mit seinen schnellen Reflexen kann selbst einem Blitz ausweichen. Aua. Aber keinem Schwanz! Aber keinem Schwanz! Äh, Alter, ein... Alter, die Nachricht bei mir ist da voll am Rumspacken gewesen, ey. Der ja, stets wachsame Daniel kann selbst einem Blitz ausweichen, aber keinem <lacht> Schwanz. Das war echt so ein lamer Moment, ja. der wacht wohl spektakulär, dem scheiß Blitz aus, nur um dem von dem Bissschwanz da getroffen zu werden. <lacht> ja. Ich werfe mal alle Granaten. Aua! Wissen ja. <lacht> haben wir dich geil. Bist du sicher? Ja, da ist der Schwanz, so kommst du als erster an. Boah. Ja, da hätte sie kommen sehen können, Daniel, der hat seinen Fuß gehoben Der musste pinkeln. Ich glaube der hat einen Schwanz aus Stahl. Ja, der geht irgendwie nicht kaputt. Ich meine, ich habe noch nicht versucht. Aber Alter, der prügelt mich ja nur durch die Kneben, durch die Gegend, <lacht> wie so eine Sturpuppe. Ich fühle mich wie bei dir zu Hause. Ui. In auf, der dran halt. oh. <lacht> oh. Die ganze Zeit nur. Die ganze Zeit fliege ich nur durch die Gegend, ey. Jetzt gib mir doch mal endlich deinen Schwanz, ey. Ja, gibst du nicht. Hey, jetzt machst du das mit Absicht. Uh, glaub, danke. Der ja, der. Der hat, hat dein Schwanz für dein Leben da. Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist ein Tausch, dein Leben gegen den Schwanz, ey. Er hat sein Geben gegeben für den Schwanz eines anderen Mannes. Ich krieg jetzt keine scheiß Donnerkugeln, kugeln ey. Schieß ich den Daniel in den Fuß. Nein, ich habe schon Nein, ich will es nicht sehen. Okay, ich habe Kugeln bekommen, hervorragend. Mein Schwert sieht voll beschissen aus, ey. Das ist ja mit dem... <lacht> ey, mein Gott, dieser Skin für den Hammer, der sieht ja echt merkwürdig aus, ey. Guck oh, mal, der, der Hammer von dem. Das... Ja. Muss man, muss man von der Seite gucken. Das ist irgendwie ja. so hier. alles so ein Thema. Es gibt hier grüne Sachen und lila Sachen. Ja. Oder pinke. Ja, Der zum Beispiel, der hat ein Schwert, die Schwert, das Schwert hat nicht mal eine Klinge, du da das ja? mal eine Spitze. Du, äh, der Typ hier bei dem Schild hier, bei hier. Hier bei dem Häuschen. Ja. Na, guck mal bei mir. Meinst du das? Das ist ein Schlüssel schwer. Also mein Revolver sieht auch so ähnlich aus, aber das ist jetzt nicht, weil mein Revolver einen Skin hat. Sieht aus wie eine Flaschenöffner. <lacht> und da lande ich und ich muss flexen. Und dann mit seinem fancy Sword. <lacht> wie willst da jemanden mit Schneiden, wie funktioniert? Hat mir, mir Erklär mir mal das Ding, da sind so Stacheln in der Mitte, kann das sein? Ja. Also ich stelle mir das so vor, du musst den Kopf dann irgendwie von dem Gegner da reinkriegen und dann, ich glaube, das ist mehr gegen Menschen gerichtet. Ich glaube, die Behemoths haben gar nicht so kleine Köpfe. Oder ist das so eine Art Penisbeschneider? Das ist wie so ein, so ein Fruchtentkerner oder so für Penisse. Da holst du das richtige. Ey, lass mal nicht mal weiter spinnen. Nee. Zum Glück haben meine Revolver kind die müssen sich diese Schande nicht antun. Bei beim Sturmlauf sieht das genauso beschissen aus, das ist auch so eine große weite Öffnung ey. Ich weiß nicht, das sieht scheiße aus, ob das Ding zu schwingen. Ja, ich muss mal gucken, ob die auch andere Animationen oder irgendwas dergleichen haben. Naja. ich sieht für mich mehr so aus, als würde es versuchen, das Schwert loszuwerden. Der Schrotentle hat mich übers Ohr gehauen. Aber mein Schwert fehlt irgendwie die Hälfte. Hat. <lacht> fehlt zwar die Hälfte die richtige, die wichtige Hälfte fehlt aber dafür hat alles andere er ja, hat sogar einen Navi und einen Kurkenzieher. ich bin in der Monster Ranger Welt Oh, Meister Bösewicht Mo. Weißt du doch, das ist der Name von dem Barkeeper, der selbstmord gefährdet Ach Flex. Jetzt auch für Zeit für neues internet weil ich jetzt flexe. Boah bei Cape ist die ganze Zeit. Was zum Teufel ist mit, what? Ich sehe gar nichts okay. mit dem Cape. Gar nichts, gar nichts. War auch nichts ne. Bei dir war noch schlimmer. Das hat den bei mir, weil was... Weiß ich nicht, dein Arm war irgendwie in dir drin. Ja, der haben Arme so an sich. Ich weiß nicht, wo du herkommst, bei mir sind meine Arme immer in mir drin. Ist das ein T-Rex? Oh mein Gott das... hat. das kommt auf dich zu Oh Gott! Das rollt. Au. Wie ist im Prinzip ein Dino? Also. Alter, das hat eine Reichweite mit dem Schwanz. Irgendwie ist gar keine Musik hier. Bei mir ein bisschen, aber das ist nicht. Alter. <lacht> <lacht> ja, es hat sich auch so angefühlt. Da bin ich echt platt, was? Das war Roadkill. Hey, pass auf, der hat mit dem Schwanz eine unglaubliche Reichweite. Ey. Der Schwanz wenn ist denkst, irgendwie zu hoch, ich komme da gar nicht dran. Aber bei mir ist voll still, da ist irgendwie voll Arktik. Oh, sag doch, wenn du denkst, dass du aus der Reichweite bist, dann bist du noch lange nicht in Sicherheit vor dem Schwanz. Ey. Wenn ich mal da drankommen könnte. Ey. Das ist nur was für große Kinder. Oh Gott, ich war im Nachladen. Da bist du echt platt, was? Ah, oh, ein Gott. Schlag doch nicht so oh. weit well mit, willst verarschen. Aha. Also wer helfen? Ich bin ungefallen, und ich komme nicht mehr hoch. Gotta go fast, gotta go fast. auf, das rollt, da rollt. Was zum. Was macht's da? Ich habe doch. Oh Gott, jetzt trägt das Eis. Ich hab einen Fashionwandel gemacht. Was war denn das für ein Sound? ey? Er hat einen komischen Schrei drauf, ey. So. Haben wir jetzt Der Schwanz bewegt sich die ganze Zeit, ey. Nein. der schwanz irgendwie gerade größer geworden weil sie nicht so schwänze so an <lacht> sich ja ich weiß gar nicht weiß. ich, ich habe gerade erst realisiert weil ich gesagt habe versucht ihn zu treffen und der lässt mich nicht aber wir es war ich verarschen ich werde getroffen wenn der schwanz zurückkommt ey. Ja, meinst, auch... können, wir, können wir mal aufhören über schwänze zu reden ganz ehrlich ey. Das war... oh, oh, oh, oh, oh. Also ja, hat... ja, da bist du wieder. Hast gesehen, Daniel der hat mich in den Tod geschubst. Warum kann man ja eigentlich runterfallen, wenn man sowieso wieder an der gleichen Stelle wieder auftaucht und gar nichts abgezogen bekommt oder so? Ja voll sinnlos. Der hat dramatischen Effekt, Daniel. Willst du ein Spiel mal machen? Dann macht das mal. Oh Gott, es wird wütend. Ich will gar nicht wissen, was das macht. Wird das jetzt wie so ein Beyblade rumrollen oder was? Oh, das hat 906 <lacht> Schaden gemacht beim Schwanzsee. Aber auch richtig laut. Oh, ich kann immer lassen. Nein. Oh. Ich sag doch, der schwand der ist gigantisch. Der mir hoch. Er steckt doch die Scheißknarren weg, Mann. Warum <lacht> kann ich die Scheißknarren nicht wegstecken? sieh, oh, sie. <lacht> ey, das ist so ein merkwürdiger Kampf ohne Musik. Ey. Also ich habe Musik ey. So, jetzt drehe ich mich kann sich dich nicht aufhalten. Will ich doch gar nicht aufhalten. Alter, 1095. Ja. Ah! Oh, schon wieder runtergefallen. Ja. Ich hey, verarschen. Ich hab nicht gesehen, dass... Ich no, vergesse die ganze Zeit, dass in Abgrund <lacht> mir ist, ey. Ich glaube, den Schwanz ging wir nicht, eh Oh, doch. Oh, abgefroren. Ja, ich habe ich hab schon die Platte. Gefrorene Schwanzplatte. Das Auge sehr ja. gut. Also direkt nachdem er jetzt sagt, fällt der Ast. Oh, ich fall schon wieder runter. Ich bin zu nah an der Klippe da, ey. Ich muss mal da weg, ey. Warum ist denn hier Eis? Oh Gott. <lacht> Irgendwie ist der Schwanz kein bisschen kleiner geworden, habe ich so Gefühl. Ja, das ist ja auch nur die hinten die Schuppe da. Das Ding hat da liegt abgegangen. Ja, geil. Jetzt brauchen wir seine Augenbrauen. Hol mal die Pinzette. Brother, I got you. I got you. Okay. <lacht> Musst du bis jetzt noch nichts verbrauchen, ja. Ja, ganz toll. Ich habe nur noch ein Trinkbällchen! Ey, ich komme hier nicht durch. Du doch also hab... Eis, du Mongo. Brauch mal echt die Augenbrauen von denen. Ich weiß der stand irgendwas von der Braue, weiß ich nicht. ich hatte hier auch im Schritt, ey. Ich schieß dem einfach mal in die Fresse. Ist der eigentlich schon abgehauen, der Pisser? Nee. ohne Oh, eine braunen Schuppe, ja haben wir. Ja, ja auch. Oh, ich schmeiß dich darunter. Aber jo. Mal, er ist eine unsichtbare Wand für den. Was ist denn das für ein der Hacker? Ey? Oh Gott. Äh. Alter, was hast du gegen mich? Er? War voll am Abspacken. <lacht> <lacht> Okay. Dafür, dass der Scheiß, den wir brauchten, selten ist, haben wir den ziemlich leicht gekücht, ey. Aber ich Alter, hab... Was macht Latvie für eine Scheiße da? ist wird der bomb sein. Ich habe den irgendwie gehauen, während der irgendwie gerollt ist. Ich habe den umgefallen, oder? Er hat schon einige Narben, das viel. Das sieht schon voll kamponiert aus. Guck dir das mal an von der linken Seite, Das jetzt durch ein paar Minen durchgesaust, ey. Das war irgendwie laut. Das ist doch immer laut, ey. Ich bin zu gut, wenn es laut ist, oder was? Oh Gott, Daniel, pass auf. Daniel macht sein kleines Feuerchen hier. <lacht> der stampft da einfach aus, dem Was habe ich gesagt, der hat ausgestampft. Ich muss mich doch warm halten, irgendwie. Komm hier in meinen Trench, dann sind wir siamesische Zwillinge. Dann wird das viel auch sein. gegen die Spaß dies will ich nicht kämpfen. <lacht> Weil es viel wirst du müde. Wenn wir mal wenigstens eine Lebensenergie von dem Vieh hätten, nee. Ach, wahre Jäger brauchen sowas nicht. Boom. Oh, es ist tot, oder? Nee. Okay, jetzt. jetzt ist er tot. Banga Schuppe. Hab ich habe mich nur gewundert. Ich habe den nur einmal gehauen dann ist er umgefallen. Banga erledigt okay ich habe hab irgendwie gar nichts im beute gehabt gerade hm. aber voll der merkwürdige kampf ohne musik <lacht> oh, Muss ich irgendwann wieder reinschneiden da er ja, muss nur der daniel macht die musik mit seinem mund But I'm like, we mess around, <laughs> we do not mess around. <laughs>